Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute mal ein paar Vorteile, warum du auch vielleicht überlegen solltest, die die ein oder andere Marketingaktivität über das Internet auszuführen. Heute geht es mal darum, klassisches Marketing in, in Gegenüberstellung zum Internetmarketing. Und... Ja, ich lese oft ähm, auf Blogs oder ähm, in Newslettern, ähm, dass äh, klassisches Marketing tot sei. Damit möchte ich zunächst mal äh, sagen, ich finde nicht, dass klassisches Marketing tot ist. Ähm, und ich denke auch, dass äh, klassisches Marketing äh, sehr, sehr sinnvoll ist für die ein oder andere Zielgruppe, aber trotzdem hat Internetmarketing also ein paar Vorteile gegenüber der, den klassischen Marketingstrategien und ich möchte da gibt es einige. Nur ich möchte heute mal so den ein oder anderen, den ich für ganz ganz wichtig halte, mit euch teilen. Und ein Punkt, warum man oder warum du vielleicht auch überlegen solltest, ja, die ein oder andere Marketingaktivität ins Internet zu verlagern, ist ja, das Thema Streuverluste, wenn du klassische Marketingmethoden verwendest, weißt du in der Regel nicht so genau, woher kommen deine Kunden, welche Marketingkampagne hat welche Ergebnisse und da hilft zum Beispiel Internetmarketing, ja, wenn du im Internetmarketing, du kannst vieles tracken, du kannst durch Tracking sofort sehen, ja, woher kommen deine Kunden, welche Marketingkampagnen haben welche Ergebnisse, was liefert dir welche Besucher, was liefert dir wie viele Leads, wie, welche Klickpreise hast du, ja, welche Ergebnisse erzielst du, wie wie viel Kunden bekommst du aus deinen Interessenten und da kannst du eben ähm, sehr, sehr schnell feststellen, ähm, welche Marketingaktivitäten sich für dich lohnen und in welchem Bereich du dann eben, du kannst eben darauf fokussieren, ähm, auf die Dinge, die funktionieren und dir Geld bringen. So viel so sparst du halt eben auch sehr, sehr viel Geld, weil du nicht ähm, dein Geld für Werbung rausfeuerst, die gar nicht funktionieren. Ähm, im Bereich ähm, Internetmarketing hast du einen weiteren Vorteil, dass so diese ganze geografische Geschichte, die fällt nämlich weg. Also ähm, während du zum Beispiel ähm, regional in Zeitungen und so weiter ähm, inserieren kannst, hast du im Online-Marketing, wenn ich heute einen Blogartikel schreibe oder dieses Video, kann ja komplett in die ganze Welt hinausgetragen werden. Also ich bin da nicht an gewisse äh, Grenzen gebunden und je nachdem welche Zielsetzung du hast, ob du eher regional arbeiten willst, ob du ja deutschlandweit im deutschsprachigen Raum arbeiten willst oder international diese Barriere hast du durch das Internet eben einfach nicht mehr und ähm, ein ganz ganz wichtiger Vorteil wie ich finde ist die Automation also du kannst viele Prozesse kannst du automatisieren und du kannst auch im Bereich Kunden und Interessenten gewinnen und kannst du vieles automatisieren und wenn ich dann mal noch in den Bereich E-Mail Marketing reingehe kannst du auch vieles personalisieren das heißt du kannst deine Interessenten ja persönlich ansprechen ähm, dadurch mehr Vertrauen aufbauen also du kannst ähm, vieles, vieles automatisieren, was dir eben nicht nur Zeit, sondern auch Geld spart, weil diese Tools, entweder kann man kann man sie sogar kostenlos bekommen oder für wenig Geld und das ist, denke ich, ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, wenn du Interessenten vorqualifizieren kannst, sie vorinformieren kannst und nicht mit jedem, zum Beispiel, wenn du eine Geschäftspräsentation machst, mit 100 Menschen einzeln zu sprechen, ist natürlich weniger effektiv, wie wenn du ja über E-Mail-Marketing eben mit diesen 100 Menschen kommunizierst und das dann auch noch völlig automatisiert, sodass am Ende eben nur noch die Menschen rauskommen, mit denen du oder die wirklich Interesse an dem haben, was du anzubieten hast. Okay, das waren jetzt so drei Vorteile, die, die ich für sehr, sehr stark erachte. Und warum du darüber nachdenken sollst, vielleicht die ein oder andere Marketingaktivität auch über das Internet auszuführen. Wenn du, wenn für dich die Information jetzt hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder ein Like oder das Ganze eben auch teilst. Ähm, schreib mir auch in die Kommentarfunktion einfach deine Gedanken zum Thema. Was nutzt du für Marketingaktivitäten? Und trag einfach dazu bei, dass dieses Video den größtmöglichen Mehrwert, ähm, ja, für alle äh, Zuschauer dieses Videos da eben hat. Ähm, wie, wie gesagt, ich bin nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt und es gibt immer noch Ansätze, Gedankenansätze, die das Ganze hier noch ergänzen und da würde ich mich einfach freuen, wenn wir ja, da in Austausch kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.